Servus, grüß Gott beim neuesten YouTube-Video von dieser Woche. Letzte Woche war ein anderes YouTube-Video, das ist jetzt quasi das alte. Und das Video, das nächste Woche kommt, ist noch neuer als dieses Video. Aber leider haben wir auf das Video von nächster Woche noch keinen Zugriff. Ich schon. Ja, das war jetzt ein bisschen kindisch, aber ich habe wirklich Zugriff. Denn das Video für nächste Woche ist schon fertig. Das ist quasi Weltrekord für mich. Auf jeden Fall, heute geht es um Druck. Luft. Wer kennt dieses Thema nicht? Man braucht irgendwo Druckluft, muss den Kompressor hinziehen, der Schlauch ist, wenn es kalt ist, steinhart, alles ist irgendwie mühsam. In einer Werkstatt ist es dann sinnvoll, sich irgendwie Druckleitungen zu legen. Dann hat man überall Luft. Hier kommt keine Luft heraus, aber hier kann Luft bezogen werden. Also hier kann ich anstecken, kann mir, hier werde ich noch eine Halterung basteln. Das ist ein Druckregler mit einem, einem Öler, keine Ahnung, das ist für Schussapparate, Haftler und so weiter, der fettet, der schmiert quasi das Gerät selbstständig. Und hier kann ich einstellen, denn so Druckluftgeräte gehen meistens mit 3-4 Bar, also die Haftler, die ich habe. Und dann kann ich hier an diesem Platz eben diese Arbeiten tätigen, die mit einem Druckregler gemacht werden müssen. Dann wiederum, dann wiederum ist es sinnvoll, solche Anschlüsse überall zu haben. Dann kann ich hier einen Schlauch anstecken, die Leitungen habe ich verlegt. Also Wasserleitungen, so halb Zoll. Hier oben werde ich anschließen diese Rollen. Aber ich würde sagen, schauen wir uns das Video an, wie das alles montiert wurde. Also, viel Spaß! Gut. Ist das genug? Ich würde 30 in die Ja, jetzt also, schnell das mit deinem. Gute. Ja. Was Weiß ich auch, für dran, da nur. Ist. Muss das sein. Ja. So, ja Jetzt muss ich da einfahren. Ja, ja, Tut ja. So. So, jetzt das. Du ganz wichtig, das und Und dann am Anfang musst du die dass So. Ich schneide hier so weit hinein, dass noch hier ein Zahn vom Gewinnschneider frei ist. Dann muss locker machen. Wir locker machen? Nein, Bier hier, dass die Spannung weg ist. Und dann wieder festmachen. Kein ja, ja. machen. Kein locker machen, dann ist die Spannung weg. Jetzt kannst du es umschalten. Aha, du jetzt wieder frisch machen. In ein bisschen. Fange ich vor oder hinten? Wo ist es? Ja, ich bin schon Hier kommt ein Rohr nach unten. Jetzt zeichne ich mir an, wie weit das nach unten geht. Also hier kommt die letzte Schelle und hier circa die erste. Den Laser stelle ich mir Mitte ein. Jetzt ist der Laser genau Mitte Rohr, vielleicht doch um 2 mm nach links. Jetzt bin ich genau Mitte mit dem Laser. Ich hoffe, das kann man sehen. Und hier bohre ich jetzt bei meinen Markierungen die Laschen ein. Jetzt kann ich genau nach dem Bleistiftstrich gehen. Das ist hier und hier. So. Ausreiben. Gehe wir hier herüber bündig mit der Mutter quasi hinein. Hierzu kann ich, um genau zu justieren, mit einem Schraubschlüssel die restlichen Millimeter quasi einstellen. So, passt und hier dasselbe. So. Die zwei Laschen sind jetzt montiert. Jetzt drehe ich mir hier oben das ein wenig heraus. Also ich ziehe das quasi an, damit ich das nächste Rohr, das senkrechte Rohr, ansetzen kann. Hierzu ist extra bei der Rohrzange der Griff so, dass ich hier hineinfahren kann. Also hier kann ich nicht ordentlich hineinfahren, wegen dieser Schelle. So Und jetzt drehe ich das hinein. Und wenn es gegriffen hat, der Rest ist der Rohrzange. Die Römer haben das ungefähr so ähnlich gemacht. Jetzt drehe ich das zurück und hänge das hinein und dann schraube ich das mit der Bohrmaschine an. So. Ich hoffe es hat euch diesmal Spaß gemacht. Ich hoffe, es war für den einen oder anderen ein kleiner Tipp dabei, wie er es für die Werkstätte umsetzen kann, für seine eigene, für seine Bastler, Hobbywerkstätte oder vielleicht auch für eine, eine große Firma, die äh, ohne Luft sich abgestoppt hat und will in Zukunft auch, dass eine Luft aus der Luftpistole herauskommt. Da ist es sinnvoll, sich irgendwas zu überlegen. In den Kommentaren wäre ich sehr dankbar darüber, wenn ihr mir sagt, wie ihr dieses Problem löst. Habt ihr Kupferleitungen, habt ihr das so, wie ich es jetzt habe, mit diesen verzinkten Leitungen? oder dann gibt es noch also ein moderneres System mit diesen Plastikleitungen, die haben mir nicht so zugesprochen, muss ich sagen. Und wäre interessant zu wissen, wenn ihr mir das in die Kommentare reinschreibt, wie ihr in eurer Werkstatt mit dem Thema Luft umgeht. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder bei dem Video, das ich schon kenne und ihr noch nicht. Aber wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid, dann kenne nicht nur ich das Video, sondern auch ihr. Luft, <lacht> Atme, Ichahi, Luft. Atme ich ein. Luft. Für groß und klein. Ziemlich fein. Und jetzt sage ich danke. Wir sehen uns quasi nächste Woche. Tschüss. Und äh, wenn ihr wieder gefallen seid, dann steht mir ganz schnell wieder auf.